Einen wunderschönen guten Morgen in der nächsten Woche, da geht's ab, es wird eine fantastische WWDC. Vorher entspannen wir aber ein bisschen mit Musik, ganz spezifisch geht's heute um Musicbox und um Albums. Und wie ihr es aus diesen Videos gewohnt seid, auch um ganz viel drumherum.